Wir sind Thermoplan. Wir zeigen dir jetzt, was ein Automatiker bei der Thermoplan macht. Der Beruf Automatiker trägt so bei, dass wir überhaupt neue Maschinen entwickeln. Kann. Immer mal wieder, machen wir einen Test machen, zum Beispiel einen Softwaretest und falls eine ältere Maschine einen Fehler hat, können wir ihn beheben. Meine Haupttätigkeiten sind Vertrat und Leute. Und die Messen tut man immer wieder einmal, weil das ist wichtig bei unserem Beruf als Automatiker. Du hast am Anfang noch recht viele Lücken und wirst immer wieder mal Übungen machen. Ich bin jetzt drei Monate in der Werkstatt gewesen, das Werkstattpraktikum zu machen. Dann habe ich noch einen Monat in der Produktion gemacht und noch einen Monat bei den Konstrukteuren. Ich habe eine Aufgabe von meinem Berufsbildner bekommen, das ist eine Durchführung selber aufbauen, selber konstruieren und nach vielen probieren habe ich es dann endlich geschafft und auf das bin ich noch recht stolz drauf. Und mein Berufsbildner ist immer für mich da, falls ich Fragen habe oder ich irgendwo Unterstützung brauche. Falls er nicht dumm ist, kann ich immer das Team fragen und die helfen mir gerne. Wir gehen meistens immer alle Lernenden Pause und miteinander die Mittag und ich finde es einfach noch cool, weil da kann man sich immer wieder Mal austauschen, falls es ein bisschen mega toll ist. Oder falls etwas nicht gut läuft. Hast du auch Lust auf so eine vielseitige Ausbildung wie ich? Dann bewirb dich jetzt bei den Thermoplanen.